Staatsbürgerkunde. Folge 50, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Heute wieder Staatsbürgerkunde on Tour, unterwegs in Dresden. Ähm, ich bin nicht allein hier, bei mir ist Birgit Schaller. Hallo. Hallo. Und wir sitzen in den Räumen der Herkuleskeule in Dresden. Wer es nicht kennt, die Herkuleskeule ist das... Ja, legendäre Kabarett in Dresden, das Kabaretttheater. Und Birgit Schaller ist einer der Akteure, Akteurinnen, Schauspielerinnen, Sängerinnen, die hier fast jeden Abend auf der Bühne steht mit verschiedenen Programmen. Und weswegen ich sie eingeladen habe, in Staatsbürgerkunde Gast zu sein, ist, dass Birgit Schaller auch schon zu DDR-Zeiten im Kabarett aktiv war, wenn auch eher in der Endphase der DDR. Aber der Weg zum Kabarett, den hat sie auf jeden Fall in der DDR noch gemacht. Und weil wir in einer der letzten Folgen ja über das Thema Kunst, Kultur in der DDR gesprochen haben, habe ich gedacht, es wäre doch mal schön, wenn wir jemanden vom Fach da haben. Und das ist eben Frau Schaller. Vielen Dank erstmal, dass wir die Möglichkeit haben, das Interview zu führen. Schön, ich freue mich auch. Ja, ich habe mich ein bisschen eingelesen, sowohl auf den Seiten der Herkuleskeule, als auch da, wo man dann zwangsläufig immer landet, bei Wikipedia, wenn man über jemanden was recherchiert. <lacht> Und ähm, ja, sie sind ähm, auf jeden Fall in der DDR geboren, und zwar in Chemnitz. Also früher hieß es dann Karl-Marx-Stadt noch? Ich bin in Karl-Marx-Stadt geboren, genau. Hier, steht, hier stand noch ähm, Burgstädtl bei? Burgstädt, also Ja, Burgstädt war praktisch der Ort, wo ich dann definitiv zur Welt gekommen bin, bin aber dann sechs Monate später schon nach Karl-Marx-Stadt gezogen mit meinen Eltern und ich kann mich also voll und ganz als Karl-Marx-Städterin betrachten, weil ich bin dann auch äh, 76 von Karl-Marx-Stadt wieder weggezogen und in dieser gesamten Zeit hieß die Stadt einfach mal Karl-Marx-Stadt. Und dort ähm, haben Sie dann auch das ja die Begeisterung für die Kunst entdeckt. Lag das bei Ihnen in der Familie? Weil ich sag mal der Weg jetzt zum Kabarett, auf dem wir jetzt gleich kommen werden, ist jetzt vielleicht nicht so der typischste in der DDR gewesen, die ja dann doch eher ja auf klassische Berufe äh, im Arbeiter- und Bauernmilieu angelegt war, auch wenn es jetzt natürlich nicht nur Arbeiter und Bauern waren. Ja ja, der, äh, Kabarett spielte eigentlich äh, am Anfang noch gar keine Rolle äh, größer in meinem Leben, weil ich bin eigentlich sozusagen Arbeiter- und Bauernkind, mein Vater hat sich dann qualifiziert, gehörte dann sozusagen zur Intelligenz und als ich dann das Abitur machen wollte, war das dann schon eine schwierigere Angelegenheit, weil ich wollte eine spezielle, ein spezielles Abitur machen und zwar gab es das in Zwickau, da konnte man sich auf die Musikhochschule vorbereiten. Und da musste man aber gleichzeitig noch ein Abitur an der normalen Oberschule ablegen und hat sich dann gleichzeitig am Robert-Schumann-Konservatorium in Zwickau beworben. Also mein Wunsch war eigentlich anfangs Musikerin zu werden. Ich habe Flöte gespielt und später dann auch in der Zwickauer Zeit mit dem Gesang angefangen. Ich wollte eigentlich Musikerin werden. Und dann Musikerin in einem, in einem Ensemble, in einem Orchester? oder? Ja, der erste Weg war natürlich als Flötistin, wäre toll gewesen, in einem Orchester zu spielen. Aber als ich mich dann mit dem Gesang beschäftigt habe, ging es dann schon auch doch in die solistische Richtung, dass ich gedacht habe, ja, man könnte in der Operette, in der Oper, am Theater irgendwie äh, so. Also der, der künstlerische Weg... Den, den wollte ich schon sehr gerne gehen, äh, wobei, wie gesagt, meine Eltern von Haus aus Kennekünstler sind, aber äh, das immer total gefördert haben. Och, ich habe auch einen Bruder, der sich auch ein bisschen musisch betätigt, aber nicht hauptberuflich. Äh, meine Eltern selber hätten das sicherlich wahrscheinlich sehr gerne auch gemacht. Die hatten keine Möglichkeiten und da haben sie das immer sehr unterstützt, wenn ich das wollte. Man muss vielleicht auch dazu sagen, die... DDR war jetzt ja nicht komplett gegen jede Art von Kunst und Kultur. Also man war dann natürlich auch schon stolz auf seine Orchester, auf seine ja absolut, auf seine Tanzensembles. Also mhm. die damit hat man schon versucht zu glänzen. Also die Theaterlandschaft in der DDR war ja unglaublich groß. Das glaubt man ja gar nicht. Ne? Heute stehen wir davor, dass ganz viele Theater in den kleinen Städten schließen müssen. Die kleine DDR, das muss man wirklich einfach mal festhalten, hat diese Theater alle am Leben erhalten. Nee, nee, das war schon, also äh, Musiker zu werden war ja kein so ungewöhnlicher Berufswunsch zu DDR-Zeiten. Ich meine, man musste eben einfach schon ganz paar Jahre vorher ein Instrument lernen. Das war es war und ist eine anstrengende Sache, so einen künstlerischen Beruf zu erlernen. Da muss man sich zeitig entscheiden. Und ist da vielleicht auch nicht so viel anders als heute, wo natürlich auch die Eltern dann erstmal sagen, oh, bist du sicher, dass du was in die Richtung machen willst? Bringt das denn später genug Geld ein? Ja, wenn man es beruflich machen will. Wenn man es beruflich, beruflich, beruflich machen will. Am Anfang sind natürlich alle erstmal ganz stolz. Ja, ja, ja. Also es wurde sogar auch schulisch gefördert. Also da wurden Talente gesucht in der Schule. Wer möchte an die Musikschule gehen? Wer will in den Theaterzirkel gehen? Und die, meine Eltern, wie gesagt, haben das alles sehr gefördert. Aber als es dann an den Berufswunsch ging, da war natürlich, dann kommen die Fragen. Aber kurioserweise, da kann ich vielleicht gleich vorgreifen, unterdessen mein Sohn, äh, als der dann sagte, er will auch Musiker werden, habe ich dieselben Fragen gestellt, die damals meine Eltern gestellt haben. Man macht sich immer Sorgen, es ist ein unsicherer Beruf. Klar, man sagt dann natürlich, ah ja, damals ging das ja noch, wo ich äh, Musikerin werden wollte, aber heute in diesen unsicheren Zeiten. und äh, da. Nee, es ist, es ist einfach grundsätzlich künstlerischer Beruf ist mit vielen Unwägbarkeiten behaftet und das weiß eigentlich jeder. Wenn man in der Branche selber drin ist, weiß man es noch genauer, aber andere Leute können sich das auch vorstellen und man macht sich natürlich für seine eigenen Kinder immer Sorgen, das ist ja logisch geht allen so. Ich habe gelesen, Sie haben auch tatsächlich dann einen Preis gewonnen, äh, also den so kleinen äh, Robert-Schumann-Preis der Stadt Zwickau, als Sie da am ja, Konservatorium waren. Ja, oh, da war ich sehr, sehr stolz, weil das war ja damals mit 16, da habe ich einen kleinen Robert-Schumann-Preis äh, von diesem Konservatorium aus verliehen bekommen, den hat die Stadt dann gestiftet, da gab es den kleinen Robert-Schumann-Preis für Kammermusik und für Querflöte, habe ich ihn auch noch bekommen, da freut man sich schon. Aber es war natürlich ein Preis, den äh, sozusagen diese Musikschüler, diese speziell geförderten Musikschüler bekommen haben. Und und konnten Sie darauf aufbauen? War das dann was, wo Sie sagen, okay, jetzt gehe ich tatsächlich weiter in diese Richtung oder hat sich dann da schon ein bisschen was anderes angedeutet? Nee, nee, das, das war noch die Zeit, wo ich wirklich noch sehr, sehr intensiv Musikerin werden wollte. Und das war ja auch nicht einfach, weil man muss an einer Musikhochschule, musste man damals schon, muss man heute auch, man muss Eignungstests machen, man muss eine Aufnahmeprüfung machen. Also es bewerben sich immer jede Menge Leute und genommen werden meistens nur zwei, drei oder vier äh, so Und zu DDR-Zeiten war es auch noch so, wenn man an der Hochschule angenommen worden ist, musste man anschließend natürlich auch irgendwohin vermittelt werden. Also hat die Hochschule auch nur so viele Leute angenommen, wie sie anschließend auch ins, ins Berufleben schicken konnten. Das ist heute anders. Heute muss man natürlich auch diese Aufnahme- und Eignungsprüfung machen und das sind also wirklich sehr anspruchsvolle Prüfungen, aber heute kümmert sich nach dem Abschluss der Hochschule keiner mehr darum, ob man eine Stelle bekommt. Das war zu DDR-Zeiten anders. Und ist auch nicht reglementiert. Also heute kann jeder quasi, der aufgenommen wird an der Hochschule... So ist es. Wenn man aufgenommen wird, der kann zu Ende studieren und der muss sich dann kümmern. Ja. Aber damals war es dann schon so, dass man gesagt hat, okay... Derjenige kann dann in das äh, Ensemble gehen, derjenige kann das in das Orchester gehen und dafür nehmen wir ihn jetzt auf und das ist jetzt quasi sein vorgezeichneter Weg, sage ich mal. So ungefähr, weil in welches Orchester man dann wirklich kommen konnte, das hing ja wiederum davon ab, welche Leistung man innerhalb des Studiums, mhm. ja, also in, in eine Staatskapelle oder in eine Philharmonie zu kommen, da musste man dann nach dem Studium nochmal Aufnahmeprüfung und Eignungsprüfung am Orchester ablegen. Also das war dann schon eine schwierige Angelegenheit. Aber das ist heute ganz genauso. Musik ist Leistung, Kunst ist Leistung. Ja, und es ist ja nicht nur, dass man dann abends wirklich auf der Bühne steht oder ähm, im Orchestergraben sitzt. Also das, was viele sehen dann das ist natürlich auch die ganze Zeit davor, die man halt probt und übt und zu Hause übt und äh, mit den Kollegen übt. Das und gehört viel dazu, die ganze Vorbereitung. Natürlich. Und es sieht dann immer so leicht aus und das ist wahrscheinlich mhm. auch die große Schwierigkeit, es leicht aussehen zu lassen, damit es dann wirklich ja, fehlerfrei klappt. Mhm. Ähm, wie ging es dann weiter, als Sie an der Hochschule waren? Also ich kann noch mal dazu sagen, hier stand äh, Hochschule für Musik Karl-Maria von Weber. Genau, war hier, in Dresden, ich, hier genau. in Dresden habe ich das studiert und war natürlich sehr stolz, als es eben dann doch geklappt hat, dass ich die Aufnahmeprüfung bestanden hatte und hier anfangen konnte zu studieren. Und dann kam aber der Moment, ich hatte ja davor in Zwickau am Konservatorium schon ein bisschen so mit mit Gesang angefangen und da habe ich gemerkt, das Flötespielen im Orchester ist natürlich eine wahnsinnig fantastische Aufgabe, ist auch, also es war auch schon damals sehr schwierig, eine sehr gute Stelle in irgendeinem Orchester zu bekommen, aber man sitzt immer auf einem Stuhl und ist praktisch auf diesen Stuhl gebunden und Sie haben mich ja heute Abend in der Vorstellung erlebt. Mhm. Ich bin, sagen wir mal, mittelmäßig temperamentvoll. Auf jeden Fall. Also es war wir haben die ganze Bühne bespielt. Ja. Also wirklich sehr... sehr ähm in, energetisch, also wirklich über die Bühne gefehlt mhm. und ähm, auch mit Gesang und Gestik, ja. Mimik. Also da, das ist dann schon was anderes als einem Orchestergramm mit der Querflöte. -Zun. So ist es und da habe ich schon ein bisschen gespürt, eigentlich hält es mich nicht auf diesem Stuhl. Eigentlich muss ich raus auf die Bühne, alles machen, Flöte spielen, singen und dann fing ich an, mich für Theater zu interessieren. Also ich habe dann während des Studiums praktisch sozusagen, haben sich meine Interessen breit gefächert. Und Sie haben sich dann für eine Schauspiel- Ausbildung noch interessiert, parallel ja, zum Studium. habe ich parallel zum Studium versucht, ähm, an die Schauspielschulen, äh, an den Schauspielschulen mich zu bewerben. Ähm, nach Leipzig habe ich mich beworben, in Berlin habe ich mich beworben. Bin an beiden Hochschulen mit Pauken und Trompeten durchgefallen. Aber jetzt nicht, weil man gesagt hat, du hast ja schon das, äh, das Musikstudium, jetzt kannst du nicht noch was Zweites machen, sondern. Nee, nee, nee, nee, das war dann, Also da wurde gesagt, ich wär, hätte kein Talent und also Ach was, ich, wäre, ich wäre für die Schauspielbühne nicht geeignet. Naja, äh, das ist im Nachhinein klingt das immer alles ein bisschen lustig. Äh, für, an den Schauspielschulen haben sich natürlich, äh, was weiß ich, auf, auf zehn Studienplätze haben sich ungefähr 1000 Leute beworben. Äh, ja, gut, und so, in Leipzig habe ich noch die, nach der Eignungsprüfung noch die Aufnahmeprüfung gemacht. In Berlin äh, habe ich nur die Eignungsprüfung gemacht. Ich war dann halt nicht im Kreis der Auserwählten. Gut. Und der Haus, das klingt jetzt wirklich nach einer Menge. Also es war noch, ja. das war wirklich ein begehrter, ein begehrter Beruf. Ja, das ist, es ist immer ein begehrter Beruf zu allen Zeiten. Weil man macht sich ja wahrscheinlich auch so als Jugendlicher noch gar keine Vorstellung, wie der Beruf am Ende mal wirklich aussieht. Man sieht immer nur, Leute stehen auf der Bühne, es gibt Applaus, man kann spielen, man kann schöne Dinge machen. Wie viel Arbeit dahinter steckt, das erschließt sich ja erst im Laufe der Zeit. Und man sieht auch nicht wahrscheinlich so oft, wie dann die, die Reglementarien sind oder die, die Gegebenheiten vor Ort. Also was jetzt vielleicht heute die Förderung ist und wenn man Zuschüsse beantragen muss vom, vom Land, von irgendwelchen Medien, Medienboards, ja. war halt damals vielleicht auch eher der Staat, der gesagt hat, okay, das unterstützen wir jetzt mehr genau Und das nur genau. Ja. ja, das war, damals die Theater waren staatlich, aber man musste ja überhaupt dann erstmal ans Theater kommen. Man musste dann eine Stelle an so einem Theater überhaupt erstmal bekommen können. Ja? Können Sie sagen, gab es äh, zu DDR-Zeiten auch so freie Schauspieler, die jetzt wirklich von Bühne zu Bühne gereist sind oder waren wirklich viele festangestellt in Ensembles? Also es gab auch einzelne freie Schauspieler, aber das war nicht so häufig, weil alle haben am Ende gehörten irgendeinem Ensemble an. Die hatten dann vielleicht große Freiheiten innerhalb dieses Ensembles. Also sagen wir mal, die, die Stars an einem Theater, die dann auch gefilmt haben, die waren natürlich nicht so, so eingeengt in ihrer Arbeitszeit, dass es hieß, du musst jeden Tag eine Vorstellung spielen. Mhm. Die konnten also mit dem Intendanten das dann auch entsprechend regeln. Aber zu DDR-Zeiten wurde eigentlich für alle gesorgt, dass eine soziale Sicherheit da war. Und man konnte wahrscheinlich auch nicht so einfach sagen, okay, ich habe mir jetzt einen Raum gemietet, heute Abend mache ich einen Soloabend und äh, verkaufe jetzt Karten. Ja, nee, das äh, das ging schon alles seinen geregelten Gang. Das war schon so. Mein Papa, wir haben es in einer früheren mhm. Folge besprochen, der äh, hat ja als Jugendlicher angefangen so zu zaubern, also so als Hobby und musste sich dann quasi auch so eine Auftrittsgenehmigung holen. Und dann wurde mal eingeschätzt, wie viel man denn jetzt nehmen durfte für den Abend. Also bei ihm waren es, glaube ich, 15 Mark als, mhm. als Jugendlicher, wenn man es auf Geburtstagen gezaubert hat. Und, ja, wenn man das dann öffentlich gemacht hat. Wenn man das hat. öffentlich genau, gemacht genau. hat. Und dann das, ist ja dann, das ist ja der Unterschied zwischen, es gab eine Amateurszene in der DDR und dann gab es die Profiszene. Und die auch die Amateure haben sich praktisch einstufen lassen und da hat ihr Vater dann wahrscheinlich dazugehört. Genau, da musst man dann mal vorzaubern, vor so einem Komitee genau. beim Rat des Kreises. Genau. Und, ähm, die und haben dann da gesagt, wurde man eingestuft, A, B, C und so Genau, alles, ja. je besser, desto mehr Geld konnten man verlangen. Genau. Mhm. Das heißt, die sind jetzt nicht genommen worden als Schauspielschülerin? Genau, ich bin als Schauspiel äh, praktisch das Schauspielstudium, das äh, da, das habe ich nicht bestanden, die Aufnahmeprüfung. Und das war aber nicht so tragisch, weil es gibt sehr viele, die das äh, die, die das nicht bestanden haben. Man hat es dann jedes Jahr wieder neu versucht, eventuell oder manchmal hat man dann ist man auch einen anderen Weg gegangen. Und ich habe aber dann den Weg gewählt, dass ich mein Musikstudium doch erstmal zu Ende mache. Genau, das wollte ich gerade sagen. Also ich habe es ja dann erfolgreich abgeschlossen. Genau. Naja, ich äh, ich wäre ja mein Wunsch war ja eigentlich vom Musikstudium wegzugehen zum so. Schauspielstudium so. so so war war mein plan und als es dann nicht klappte habe ich mein musikstudium dann zu ende gemacht ich war ja deswegen ich habe das nicht gemacht, weil, weil ich in der Musik schlecht war oder so. Meine Interessen hatten sich verlagert. Aber dann habe ich mir gesagt, gut, okay, dann machst du deine Musik zu Ende. Bist du Musikpädagogin, ist auch was Schönes. Hast du zur Sicherheit einen Beruf und dann versuchst du eben jedes Jahr wieder, dich an der Hochschule für Schauspielkunst zu bewerben. Ach, dann war die Idee mit der Musikrichtung Musikpädagogik zu gehen? Genau. Und jetzt weniger danach wirklich in Orchester zu genau, gehen? Genau, okay. genau. Weil das ja dann auch so eine Frage ist, wenn man in ein Orchester gehen will. Muss man sich natürlich dann auch im Laufe des Musikstudiums speziell ausrichten. Man muss dann speziell die Orchesterliteratur studieren. Mhm. Und äh, das ist immer, es war damals schon eine schwierige Sache, eine Stelle in einem Orchester zu bekommen. Und, und heute ist es genau, mindestens genauso schwer, ja. wenn nicht vielleicht sogar noch schwerer. Also das hätte auch von meiner Seite... Eine unglaubliche, auch unglaublichen Fleiß und da, da hätte ich mich reinknien müssen. Und ich hatte aber für mich schon sozusagen eben den anderen Weg gesucht, mich anders künstlerisch auszudrücken. Und da habe ich also natürlich dann meine, meine Kräfte mehr auf Schauspiel gerichtet. Und da kam mir eben unter anderem auch das Kabarett in die Quere, weil hier in Dresden äh, gab es ein sehr sehr gutes Amateurkabarett und das ist ja auch so ein Weg, den man gehen kann äh, in, als Künstler vor allen Dingen in der DDR haben das sehr viele gemacht, über ein Amateurensemble in den Profibereich reinzukommen. Also sowohl beim Kabarett als auch bei anderen künstlerischen Sparten? Ja, es gibt es gibt auch Leute, die haben also praktisch amateurmäßig Theater gespielt und sich dann an der Schauspielschule beworben. Oder in der Musik gab es auch Amateure, die dann von dort aus dann eine professionelle Ausbildung gemacht haben. Ne? Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen vielleicht müssen wir es jetzt noch mal kurz hm. erklären oder drauf eingehen. Ähm, Kabarett in der DDR, also sowohl, sagen wir mal jetzt die, fangen wir mal an mit der Struktur, also wie das organisiert war. Ich habe bei der Recherche herausgefunden, hat man auch im Vorgespräch kurz schon erzählt, ähm, es gab ja diese zwei Möglichkeiten, Laien Kabarett oder Gleichzusetzen wahrscheinlich mit amateur genau. In dem Fall. Mhm. Und dann eben die Berufs- oder profi Genau. Gab es da irgendwelche Voraussetzungen, um jetzt, A, so ein, fangen wir beim Leinkabarett an, so ein Leinkabarett zu gründen? Oder konnte das jeder machen? Oder also muss man da auch erstmal eine staatliche Stelle befragen? Ah, das ging, soweit ich das weiß, äh, weil bei so einer Gründung bin ich nie dabei gewesen, mhm. aber äh, dieses, dieses Dresdner Kabarett, das nennt sich die Lachkarte, mhm. äh, das gehörte zum sogenannten Robotron-Ensemble. Robotron war ein sehr, sehr großes Dresdner Kombinat und da gehörte dieses Robotron-Ensemble dazu und zu diesem Robotron-Ensemble, das waren also alles Leute, die bei Robotron gearbeitet haben, später kamen dann von außen auch andere Leute noch dazu dieses Robotron-Ensemble wurde praktisch von diesem Betrieb gefördert, bezahlt, unterstützt. Und dieses robotron hatte meines Wissens eine große Big Band. Es gab eine Artistengruppe, es gab auch Zauberer, es gab Pantomimen und vieles, vieles, vieles andere mehr und eben zum Beispiel auch Kabarett. War dann das Kabarett, was jetzt aus dem Kombinat rauskam, dann auch erstmal so auf den betrieblichen Bereich eingestellt? Also dass man dann vielleicht sagt... Da wird es ja auch ein paar Vorkommnisse gegeben haben im Betrieb, wo man dann sagt, das nimmt man jetzt mal ein bisschen so auf die Schippe und ist vielleicht auch. Also da da lacht dann auch der Chef mit, oder? Zu meiner Zeit dann nicht mehr. Als ich äh, 83, 82 dort rein bin, war das nicht mehr so. Da war das wirklich schon ein Kabarett, was sich einfach mit allen Themen, die, die überall zur Debatte standen, auseinandersetzte. Ich weiß nicht, als die angefangen haben, das waren einfach alles junge Leute, die sich da zusammengefunden hatten und gesagt haben, lasst uns Kabarett spielen möglicherweise sind die, die, sind ja von ihren eigenen Problemen ausgegangen, von ihren eigenen Erleben. Da spielten sicherlich berufliche Dinge, wie es im Betrieb zuging, das spielte alles immer auch eine Rolle natürlich. Was waren sonst Themen, die dann in jetzt im Leinkabarett thematisiert waren? Ging das auch schon, also wahrscheinlich viel zu Alltagssachen dann auch und politisches auch? Naja, ja, Kabarett ist politisch, also, Jaja, also äh, Kabarett ich, ohne Politik, also zumindest auf jeden Fall. Ich wollte es ein bisschen drauf. Zu, ja genau. Zumindest, zumindest habe ich also nie Kabarett ohne Politik gespielt. Das ist ähm aber das kann natürlich, das kann eine direkte politische Diskussion sein, die auch stattgefunden hat, selbstverständlich auch zu DDR-Zeiten. Aber das oftmals ist auch die Welt so im Wasserglas beschrieben worden. Oder als ich dann um, zu dieser Lachkarte kam und als, als junge Studentin ging es eben auch mal darum, wie, wie vereinbart man Beruf und Familie und Kind und Studieren und so. Also es, auch immer vom eigenen Erleben stimmt natürlich auch, aber alles, alles was ähm, zur Zeit, es wurde zum Beispiel auch viel darüber diskutiert, es war ja dann 80er Jahre, wo viele ausreisten, das war alles natürlich Thema im Kabarett. Und das konnte auch alles Thema sein. Es es gab... konnt, äh, das ist ja das Kuriose, das glaubt heute, das glauben heute genau, vielleicht das nicht. viele nicht. Es war alles auch Thema im Kabarett. Es war immer eine Frage, wie man es verpackt hat. Natürlich konnte man äh, zu DDR-Zeiten im Kabarett nicht sagen, äh, Erich Honecker ist doof. Das waren so Grenzen, die wurden einfach nicht überschritten ja. oder man konnte auch nicht sagen, das Politbüro äh, hat keine Ahnung, das Politbüro ist zu alt. Das sind Sachen, die, die gehen nicht. Heute äh, kann man sagen, Frau Merkel ist doof und gut, alle lachen oder nicht, mhm. äh, passiert nicht. Sowas war zu DDR-Zeiten nicht möglich, aber ich kann mich erinnern, wir haben in der Lachkarte eine ganz tolle Nummer geschrieben gespielt. Der eine war ein Ossi und der andere war der Wessi. Und beide erzählten aus ihrer Sicht, wie ihr Leben ist als kleiner Mann. Also das, das, klingt, das klingt wirklich gut. Also, es klingt, mhm. ähm, wenn man es auch mal drauf rausläuft, äh, ähm, wie sie dann diese Texte geschrieben haben. Also, sie waren jetzt alle noch Studenten oder viele noch Studenten in diesem Nein, Nee, nee, nee. Das, das wiederum ist, äh, sagen wir mal, im, im Kabarett äh, in der DDR anders gelaufen. Es gab natürlich auch Kabaretts, wo, wo die Kabarettisten sich selber ihre Texte geschrieben mhm. haben. Es gab aber auch Kabaretts, wo äh, Autoren Texte geschrieben mhm. haben, die dann von Kabarettisten gespielt worden sind. Das war also ganz unterschiedlich. War dann bei der Lachkarte dann aber, wo Sie dazu gekommen sind, auch nicht mehr so, dass das jetzt nur Robotron-Mitarbeiter waren, sondern es hat sich dann schon so ein bisschen nee, emanzipiert das, davon. Das hatte sich im Laufe der Jahre schon total emanzipiert. Die, wir hatten die unterschiedlichsten. Der eine war Lehrer, nächste war eine Büroangestellte, die dritte hat im, im, im Theaterbetrieb gearbeitet, ganz, wie gesagt, ich als Musikstudentin, also ganz unterschiedlichste Leute. Es war eigentlich dann praktisch bloß noch das Robotron. ensemble war das Dach, unter dem alles stattfand. Ich glaube, das war in anderen Städten auch so, dass das wirklich von so großen Betrieben ausging, die dann wirklich, ja, auch diesen betrieblichen Kulturfördervereinen dann quasi, oder also was heißt Verein, aber Ensembles, mhm. dann quasi diese Ausgründungen gemacht haben von kleineren Kabaretts, die dann halt zu so diesen Line-Kabaretts sich emanzipiert haben. Ja, weil es war also sozusagen, das könnte man fast, fast so sagen, es war Staatsdoktrin, dass solche großen Betriebe, Kombinate, die mussten sich kümmern um ihre Mitarbeiter. Das war gewünscht vom Staat. Der Staat wollte ja den Menschen was Gutes tun, ne? auch wenn das nicht immer gelungen ist. Sie haben es versucht, also es wurden Betriebskindergärten, äh, mussten solche Kombinate haben und sie mussten eben auch für die kulturelle Entwicklung ihrer Arbeiter was tun. Ne? Die sollten dann also alle ins Theater gehen und dann sollten eben solche Leinspielgruppen, solche Arbeiterzirke gegründet. Werden. Und aus dieser Tradition heraus ist es entstanden, hat sich dann aber einfach emanzipiert. Das ist ja ganz klar nach so vielen Jahren. Das heißt aber auch, dass jetzt das Leinkabarett jetzt eigentlich gar nicht so unterschiedlich war von den Inhalten wie jetzt das Berufskabarett. Also im Prinzip haben beide gleiche Themen aufgegriffen. Ja, weil es wurde die Lebenswirklichkeit aufgegriffen der Leute. Es war einfach, ich meine, es gab. Natürlich auch reine Studentenkabaretts, das gab es zum Beispiel auch, die haben sich natürlich dann stärker mit, mit ihren Problemen befasst. Aber so ein Kabarett, wie wir das hatten, wo eben vom Student bis zur Hausfrau, bis zum, bis zum Musiker, der an der Hochschule unterrichtet hat, alle mit dabei waren, der Berufsschullehrer und der, der Inspektor, da sind die Themen natürlich weiter gefasst gewesen. Was würden Sie sagen, wer kam da so ins Publikum oder aus welchen Personen bestand das Publikum? war das? bunt gemischt, waren das hauptsächlich jetzt wirklich, ja damals vielleicht noch die Arbeiter vom vom Werk oder kam dann später ja, wirklich bunt gemischt die Bevölkerung? Also, als ich dazu, wie gesagt, in den 80er Jahren, als ich dazu kam, war das eine ganz bunt gemischte, wir haben ganz normale Veranstaltungen gemacht. Ja, wir sind da rumgefahren, auch außerhalb von Dresden sind wir gefahren und da hieß es eben, es kommt, das Amateurkabarett, die Lachkarte und da sind die Leute einfach in die Veranstaltung gekommen, ganz normale Zuschauer. Hat dann schon einen Ruf gehabt über Dresden hinaus? Ja, das muss man sagen, weil wie gesagt, die Lachkarte war schon auch als Amateurkabarett, also wir waren schon, sagen wir mal, eine sehr geachtete Truppe. Parallel dazu gab es dann auch die Berufskabaretts, die dann quasi wie auch, sagen wir mal, ein Theater oder ein Orchester quasi von Staatsseite dann etabliert wurden oder gegründet wurden, die dann auch in verschiedenen, oder? Äh, das, auch das war ganz unterschiedlich. Es gab äh, zum Beispiel die Distel in Berlin, die Herkuleskeule hier in Dresden, wie auch die Pfeffermühle in Leipzig. Diese Kabaretts haben sich selber gegründet. Die gehörten zwar zum Theater, also bei der Herkuleskeule weiß ich, das gehörte damals zum Staatstheater Dresden. Aber da gab es Leute, die haben gesagt, wir wollen jetzt ein Theater gründen. Ein Kabarett gründen. Später, ich weiß, das, das kenne ich nur aus Erzählung, ich glaube es war in den 70er Jahren, wurde dann äh, sozusagen von Staatswegen verordnet, jeder Bezirk soll sein Kabarett haben. Und da sind dann viele von unseren Amateurkollegen zum Berufskabarett aufgerückt sozusagen. Die haben dann das, praktisch das Berufskabarett gegründet und gebildet. Und haben auch gleich die Chance ergriffen, quasi, genau, dass genau, das, ist, das ist noch genau. mehr zu ihrem Beruf zu machen. So ist es. War es bei Ihnen auch so? Haben Sie dann auch gesagt, jetzt wo es dann die Möglichkeit gab, in den Profibereich zu wechseln, das, das mache ich? Ja, aber bei mir war das ja anders gelagert. Ich war also hier in Dresden bei diesem Amateurkabarett. Und seit 1961 gibt es ja schon die Herkuluskeule mhm. als Berufskabarett. Ja. So dass ich also immer mit einem halben Auge an die Herkuluskeule geschielt habe und gedacht habe, oh, wenn man dort spielen könnte, das wäre natürlich toll. Ja, und ähm, als ich dann ein paar Jahre beim Amateurkabarett war, und mein Musikstudium in der Zwischenzeit zu Ende gewesen ist, habe ich dann überlegt, wie gestaltet sich mein Leben weiter, weil Mach ich das hatte das Kabarett schon, dann war für mich eigentlich schon die Kunstform der Wahl. Und hat auch mehr ähm, Begeisterung hervorgerufen als der Musikpädagogikberuf, der ja, war noch im Raum ist. Ja, natürlich, stand. na klar. Ich habe ich hab dann auch noch äh, als freiberuflicher Musikpädagoge gearbeitet, sehen Sie? Es ging also, sowas habe ich gemacht. Stimmt, ja. Ähm, es war äh, zu DDR-Zeiten eigentlich immer nur so, man musste, wenn man sowas machen wollte, immer sehr äh, dafür kämpfen. Man musste sich kümmern. Man musste sagen, okay, ich will aus diesen festgefügten Strukturen raus. Ich möchte etwas anderes machen. Und wenn man das versucht und betrieben hat, also ich habe es immer geschafft. Ich bin immer aus diesen vorgegebenen Strukturen am Ende ausgebrochen, weil ich für mich immer gesagt hatte, nee. Für mich wäre es besser, wenn ich jetzt das und das machen könnte. Bin ich hartnäckig geblieben, ich hab's geschafft immer. Das heißt, dieser festgefügte Pfad, den viele dann vielleicht auch noch so vermuten mhm. bei bei den DDR-Biografien oder Erwerbsbiografien, der war eigentlich auch gar nicht so fest geprägt. Zumindest bei Ihnen jetzt. Also ich, man konnte ihn, sagen wir es mal so, man konnte ihn auch durchbrechen. Also es ist zum Beispiel so, dadurch, dass das Studium ja umsonst war, äh, wenn man das Studium dann hatte, musste man das, äh, hat man das zu Ende gebracht und dann gab es eine sogenannte Verpflichtung, dass man drei Jahre dorthin geht, wo der Staat sagt, dort wirst du gebraucht. Das dieser Punkt äh, die Stelle an der man dann arbeiten soll. Die war eigentlich schon vorgegeben, bei mir zumindest, beim Musikpädagogen, mit im Laufe des Studiums. Und da sich bei mir aber im Laufe des Studiums äh, die Interessenlage geändert hat, äh, musste ich also raus aus diesem vorgegebenen Weg. Und das war nicht einfach, da hatte ich viele Auseinandersetzungen, aber am Ende habe ich es geschafft was würden Sie sagen, war jetzt der stärkere Auslöser in Richtung Kabarett zu gehen? War es jetzt wirklich das Schauspielerische, was da noch mit reinspielt oder waren es wirklich auch die die Themen, die man anpacken konnte und oder die Art der Darstellung der Themen? Weil das ist ja dann schon eine, eine andere Darstellung, als wenn man sagt, ich stelle mich jetzt einfach nur hin und sage, das und das ist schlecht sondern mhm. ähm, oder das und das finde ich gut, <lacht> sondern ich verpacke das dann auch noch in eine dramaturgische Darstellung. Ja, es war praktisch beides. Das Kabarett bietet natürlich, die, vor allen Dingen das Kabarett, was wir hier an der Herkuleskeule machen, bietet die Möglichkeit. Man kann Figuren spielen, man kann auf der Bühne sprechen, seine Meinung sagen, man kann viel, viel musikalisch machen, was mir natürlich eben unglaublich entgegenkam. Also man kann künstlerisch ganz vielfältig arbeiten. Das war natürlich der eine Punkt, weshalb ich unbedingt äh, mich dann zum Kabarett hingezogen gefühlt habe und dann natürlich der Moment, dass man sich äußern kann zu den Problemen, über die wir ja pausenlos diskutiert haben in jeder Studentenbude, in jedem Gespräch, äh, wurde, wurde das ja alles besprochen und das konnte man dann sogar auf der Bühne in der Öffentlichkeit aussprechen. Das war schon Vielleicht ein könnte, großer Reiz. Dann können Sie mal kurz erklären, wie so ein Programm entsteht? Ähm, wer setzt sich dann mit wem zusammen und denkt dann über die Themen nach oder ja, kann Themenvorschläge dann vielleicht auch einreichen oder Musiknummern das, kreieren. Ja, das ist, das ist auch immer sehr unterschiedlich. Ähm das Mitspracherecht von Kabarettisten ist schon ziemlich groß. Es gibt also, es gibt bestimmt Ensembles, wo, wo, wo man die die beiden Spieler, die auf der Bühne sind, beide schreiben, dann ist natürlich der Prozess geht von Anfang an. Die treffen sich, sagen sich, pass mal auf, das Thema wäre wichtig, darüber möchte ich was sagen. Dieses Lied will ich singen zu folgendem Thema und dann wird sich rangequatscht und dann entsteht ein Programm. Bei uns an der Herkuleskeule ist es so, dass wir Autoren haben. Wir haben auch einen künstlerischen Leiter der in aller Regel erstmal Themen vorschlägt, Programminhalte, Programmideen vorschlägt. Und dann kommen wir praktisch zusammen und machen sowas wie eine Ideenkonferenz, suchen, gemeinsam nach Themen, sagen, da passt, könnte das dazu passen. Oder jemand sagt, pass mal oft, ich würde gerne folgendes Lied zu folgendem Thema machen. Und, und diese, die Hauptarbeit äh, der der, des Programms, des Programm, das Programm zu erstellen, leisten aber praktisch die Autoren. Und dann kommen wir als Schauspieler, Kabarettisten, Schauspieler dazu, diese Sachen mit Leben zu erfüllen. Das war jetzt sowohl beim Laienkabarett als auch beim Berufskabarett dann schon so, dass dann wirklich ja, dieses Autorenteam dann erstmal Themen vorgibt? Äh, beim Laienkabarett war es noch, noch ein bisschen anders. Da, da war, glaube ich, mehr. Da war die Ideenkonferenz am Anfang noch größer, da wurde mehr überlegt, was, worum soll es gehen und dann wurde, wurde von den Autoren geschrieben, im Berufskabarett ist es doch schon so, dass man hat ein großes Autorenteam, großen Autorenstamm, dann hat man einen künstlerischen Leiter, der das alles zusammenfasst und zu einem einheitlichen Ganzen macht. Und dann muss man sich als Kabarettist das selber zu eigen machen. Aber das ist auch in den einzelnen Ensembles, wie gesagt, unterschiedlich hängt davon ab, ob Leute selber Texte schreiben oder ob sie Autoren sind, die Texte schreiben. Und dann hängt es natürlich auch noch, wenn ich das nur sagen darf, Klar. hängt noch äh, damit zusammen, wenn drei oder vier Leute zusammen auf der Bühne sind. Dann ist es natürlich schwieriger, eigene Themen einzubringen, als beispielsweise bei einem Soloprogramm. Bei einem Soloprogramm, das hat, war für mich eben auch so beglückend, deswegen habe ich ja auch schon in zwei Soloprogramme gemacht, kann man natürlich unglaublich viel von sich selber einbringen. Muss man auch und kann man eben auch äh, unglaublich viel von sich selber einbringen. Also das sind die Themen, Fast alle Themen von mir, fast alle musikalischen Parodien habe ich mir gewünscht und hatte natürlich dann eben das große Glück, tolle Autoren zu haben, die dann daraufhin tolle Texte geschrieben haben. Da ist natürlich die Mitarbeit als Kabarettist am Programm stärker, als wenn man in einem großen Ensembleprogramm ist, wo sich die Autoren überlegen, der macht das, der macht das, der gehört in diese Ecke. der wo auch verschiedene Rollen so existieren. Ist, so ist es, wo, ne, wo man nicht so sehr äh, seine... Ich meine, wir Kabarettisten sind immer spielen immer stark mit unseren eigenen Persönlichkeiten, aber in einem Ensemble bedient man einfach auch mal eine, eine, eine Rolle, ne? eine Figur. Sie hatten vorhin gesagt, in der DDR konnten wir jetzt zum Beispiel nicht einfach auf die Bühne gehen und sagen, Erich Honecker ist doof, sondern man musste es irgendwie verpacken. Finden Sie, dass es ähm, dann auch ein bisschen reizvoller war, das zu verpacken oder ist es eigentlich heutzutage einfacher? wirklich sowas auszusprechen und dann wirklich auch darauf aufbauend weiterzugehen und dass man nicht erstmal so ganz verklausuliert erstmal mhm. dahin führen muss, was man eigentlich sagen will. Nee, nee, nee. Das ist äh, es ist heute einfacher. Äh, die, man kann heute einfach alles sagen auf der Bühne, es passiert nichts, mhm. aber es ist deswegen nicht einfacher, weil äh, der da unten muss die Meinung ja noch lange nicht teilen. Und ähm, das war früher, früher war es einfacher. Man konnte zwar nicht solche. Äh, Direkte in, in, mein, in, in direkte Wahrheiten, in meinen Augen ist es, sind es auch Plattheiten. Es mhm. sind eigentlich keine Wahrheiten. Es ja. ist ein bisschen platt zu sagen, Erich Honecker ist doof, Helmut Kohl ist doof, ja. Angela das ist, Ich meine, das ist jetzt sowieso sehr verkürzt von mir ja. gesagt, aber einfach solche geradlinigen Aussprüche. Man das weiß auch nicht, warum man ja er jetzt, ne? das? Ja, ähm, Und das war eigentlich nie das Bestreben, weder an der Lachkarte und auch nicht hier an der Herkuleskeule, oder zu DDR-Zeiten nicht. Ähm, man wollte eigentlich immer sozusagen hinter die Dinge schauen, ja, und die Strukturen begreifen und die Wirkungsmechanismen. Und da muss man schon ein bisschen genauer über die Dinge nachdenken, die Zusammenhänge erfassen. Und zu DDR-Zeiten musste man einfach der zuschauer der zuhörer musste ja auch zwischen den Zeilen lesen man hat also die dinge so gesagt, dass sich manches manches erschlossen hat in dem moment wenn man zugehört hat hat man sich den äh, entsprechenden Untertext dazugedacht und damit war die Szene oder der Text erst komplett. Mussten solche Programme vorher durch eine Zensur gehen oder hat man die dann einfach am ersten Abend gespielt? Nee. Nein, da gab es äh, sogenannte Abnahmekommissionen, die natürlich nur zum Wohle des Künstlers. <lacht> das, das waren schon, also, sagen wir mal, sehr spezielle Veranstaltungen. Ich habe äh, davon nur eine erlebt, aber die war, die war sehr speziell, weil ähm, die verantwortlichen Funktionäre der Partei in der Stadt oder vom Bezirk. Ähm, es wollte sich kaum jemand die Blöße geben, zu sagen, das verbieten wir euch, das sagt ihr nicht. Sondern es wurde dann immer so verklausuliert, unsere Menschen sind noch nicht so weit, aber ihr müsst das doch umformulieren, damit das unsere Menschen verstehen und so. Äh, und da war das eigentlich praktisch immer so, so ein Katz-und-Maus-Spiel, so ein Versteckspiel, äh, wie, viel, wie viel können wir Kabarettisten sagen, wo müssen wir vielleicht einen Schritt zurückweichen, damit das Programm eben sozusagen genehmigt wird. Wiederum, die Funktionäre waren auch die waren nicht daran interessiert, direkte Verbote auszusprechen. Ne? Sie haben sich immer als die, als die Lehrmeister und die guten Menschen gegeben, die uns doch da gute Ratschläge geben wollen, wie wir das besser machen können. Aber man hat ja schon so ein bisschen Respekt <lacht> gehabt beim neuen Programm, oder? Also man sich jetzt nicht dahin gedacht, oh, jetzt habe ich da wieder ganz verklausuliert was eingebaut, das kriegen die nie raus. So verklausuliert wurde sie ja nicht Welt, ja. Nein, es ja nie eingebaut. Nein, es wurden einfach nur nicht so direkte... Es, es wurden nicht so direkte Sachen gesagt, aber deswegen war es nicht verklausuliert und so. Es, es war auch nicht zahm. Auch nicht zahm, ganz ja, im Gegenteil ja. hier an der Herkuleskeule wurden, wurden sehr, sehr harte Programme teilweise auch gemacht, die, die dann teilweise in Berlin doch ein Verbot abgekriegt haben. Wir durften also das Endeprogramm Überlebenszeit in Berlin nicht spielen. In Dresden wurde es aber gespielt, weil wir in Dresden hatten wir auch damals den Bezirkssekretär Hans Motro. Mhm. Der galt ja damals schon als Reformer und der hat ihn sozusagen ein bisschen die hat sich zurückgezogen, was, was Kritik und Zensur betrifft. Der hat gesagt, lass die machen, das ist nicht mein Problem. Dort greife ich nicht ein. Haben Sie vielleicht auch aus Erzählungen gehört, dass sich das verändert hat im Laufe der DDR-Zeit. Also als Sie ins Berufskabarett gekommen sind, waren jetzt die 80er, glaube ich, die späten, mhm. späten 80er. Vielleicht auch kurz vor der Wende, wo man dann auch schon so ein bisschen Reformwille gespürt hat. Oder hat mhm. sich das so im Laufe der Zeit verändert? Ja, es hat, es hat sich sehr verändert, glaube ich, weil, das weiß ich nur aus Erzählungen, wie gesagt, in den 60er Jahren gab es eben auch noch sehr viele, sehr viele Betonköpfe. Und da konnte schon mal ein Witz dazu für, Das hat, glaube ich, sogar hier in der Herkuleskeule stattgefunden. Ähm, für ein bestimmtes Programm ist der direkt, der damalige Direktor der Herkuleskeule, äh, ein halbes Jahr lang auf Schulung geschickt worden, auf politische Schulung, weil okay. er also so ein Programm zugelassen hatte. Ne? Aber in den 80er Jahren, das war ja dann schon die Zeit von Gorbatschaf, da war natürlich schon Aufbruchstimmung, genau, da war diese Veränderung und da hatte man eben zum Beispiel auch schon bei den Funktionären Leute, die auch gespürt haben, hier muss ich was ändern. Die haben also dann, ähm, da wurde die Zensur nicht so direkt ausgeübt und trotzdem gab es immer so bestimmte Grenzen, die konnte man nicht überschreiten. Sie haben vorhin gesagt, also auch so Themen wie Ausreise konnten dann schon ins Programm genommen werden und die waren im Programm werden. drin, ja. Aber die waren natürlich immer auch Diskussionspunkt. Also die waren, das waren immer die Punkte, die die heikel waren. Das Thema wurde natürlich bei uns behandelt, wurde auch glasklar besprochen und wie inwieweit das dann praktisch die Funktionäre akzeptiert haben oder nicht, das wurde dann eben immer mal ausdiskutiert. Haben Sie den Fall mal erlebt oder vielleicht auch so einen direkten Einfluss? festgestellt, jetzt haben wir das Programm gespielt und tatsächlich danach hat sich irgendwas verändert, zum, zum Besseren oder vielleicht auch dann zum schlechteren. nur weil es jetzt im Programm war? Oder es gab doch die Wende. Ja. <lacht> <lacht> Na, ich, glaube, das ist, ich glaube, das ist eine absolute Illusion. Früher wie heute, dass Kabarett oder auch Theater wirklich was verändert. Also definitiv, das ist, glaube ich, eine Illusion. Aber was man wirklich ganz stark erlebt hat auch gerade in den Jahren wo ich dann hier ins Berufskabarett gegangen bin ab 87 dass man Menschen Mut gegeben hat dass man die Leute sind mit beglückten gesichtern nach hause gegangen weil sie haben gemerkt die denken genauso wie wir es wird ausgesprochen es wird nie immer alles unter der decke gehalten das war ja für viele auch das problem dass doch über die probleme nie gesprochen werden konnte und es wurde eben doch gemacht im kabarett und wir haben eben doch drüber gesprochen das sind vielleicht die dinge wo man den Menschen was mitgeben konnte, aber verändert hat sich deswegen Oder noch lange nicht. Vielleicht, dass die Leute dann auch gesehen haben, ah, die sprechen es aus ob, und sagen wir, die sind vielleicht auch mhm. von Berufswegen vielleicht da geübter drin, aber das gibt mir vielleicht auch den Mut, auch Sachen auszusprechen. Also vielleicht ist gerade so in den 80ern war das ja vielleicht dann doch eher schon, schon das, also verbreitet. Das, das kann schon sein, dass vielleicht auch die Hoffnung, die man immer hat äh, als Kabarettist, dass vielleicht der eine oder andere dann in seinem Betrieb gesagt hat: So, Moment mal, jetzt muss ich auch mal was dazu sagen. Wie haben Sie dann so die Wende erlebt? Wie ging es der herkules Keule zu Wendezeiten? Also äh, wir waren ja vor der Wende äh, schon ähm, im im Westen unterwegs. Wir äh, ist für uns praktisch die diese komplett geschlossene Mauer ist für uns schon aufgegangen. Wir haben unsere Kabarettprogramme schon in München gespielt, in Hamburg. Das war natürlich eine sehr spannende, interessante Zeit, weil auch äh, damals in Westdeutschland, die waren natürlich alle äh, begierig zu hören, was wir sagen, wie wir darüber reden und auch teilweise entsprechend verblüfft, wie klar wir darüber reden. Und das war bis, bis zur Wendezeit also eine unheimlich spannende Geschichte. Und nach der Wende mit der, die Wendezeit wiederum war noch spannender. Da haben wir nämlich hier teilweise mit geöffneten Türen gespielt, weil wir die Leute gar nicht mehr im Saal untergebracht haben. Die wollten alle kommen und wir mussten wirklich innerhalb von, von einer Viertelstunde mussten hier Texte geändert werden, weil die Straße war so unglaublich schnell. Plötzlich war Egon Krenz war da, plötzlich war er wieder abgesetzt. Das ging in einem rasenden Tempo. Vorher, die Jahre vorher waren die Programme so, da konnte man zwei, drei Jahre spielen, es ändert sich gar nichts. <lacht> ja, musste man nicht mal eine Textzeile ändern und jetzt muss man praktisch im Viertelstundentakt die Texte ändern. Das ist natürlich absolut für Kabarettisten eine total spannende Zeit. Ne? Und dann wirklich auch noch volleres als volles Haus gehabt. Ja, Wahnsinn. Das war wirklich verrückt. Aber es war eigentlich nie so, dass, die, ja, dass das Theater geschlossen war, dass ging eigentlich nachschluss nee, weiter. Immer, ich meine, ja, immer die Themen sind schwierig. bestimmt nicht ausgegangen. Also da war jetzt auch nicht dieses, dieses Jahr 90, wo dann ja, bis zum Einigungsvertrag Stille war, sondern es gab eigentlich immer Themen, sowohl davor als also auch davor. Also für uns muss man sagen, Themen gab es immer, aber es gab eine Zeit, vor allen Dingen eigentlich nach, nach 90, wo äh, das Interesse an Kabarett hier im Osten total nachgelassen hat. Aber nicht nur hier, sondern generell. Ja, vor allen Dingen äh, bei uns im Osten. Ah, ja, weil, äh, ich meine bei allen äh, ähm, Ostkabaretten. Ja, bei allen Ostkabaretten. Okay. Weil, ähm, ich kann es bloß nur von uns beschreiben, weil da habe ich es ja jeden Abend erlebt, weil die Leute offensichtlich äh, sich gesagt haben, so. Jetzt haben sich die Zustände alle geändert, so wie wir das immer wollten. Jetzt müssen wir nicht mehr ins Kabarett gehen und uns anhören, was vielleicht an der neuen Zeit nicht so ganz in Ordnung ist oder wo da die Kritik das ]punkte man, liegen. Das wollten wir erstmal nicht hören. Und alles, Alle sind sie rausgefahren in die Welt oder in, in andere Städte oder so. Also da gab es kein Interesse am Kritik am neuen System zu hören. Und das war so eine Zeit, würde ich sagen, von, von Mitte 90 bis 91, 92. Das war eine schwierige Zeit für uns. Wir, die wir gewohnt waren, dass jeden Amt der Saal voll ist, dass die Leute begierig sind, wie wir die Dinge beurteilen, das war plötzlich weg. Und dann kam es wieder. Und dann kam es so nach und nach wieder. Das, das, ist, das ist interessant, weil tatsächlich, dass man wirklich so also man hat ja wirklich dann wahrscheinlich auch in den Jahren erlebt, dass nicht alles so funktioniert hat, wie man es vorgestellt hat, aber man wollte es dann wahrscheinlich auch nicht nochmal gesagt bekommen. dass es Ja, na, es, dau es dauerte ja auch eine gewisse Zeit, bevor das allen wirklich so klar wurde. Und man wollte natürlich auch manche Dinge, also die Treuhand zum Beispiel, das, da war ja sehr schnell klar, was dort alles passiert. Es gab aber einfach auch ganz viele Leute, die wollten das nicht hören, die wollten das nicht wissen. Jetzt ist der neue, schöne Westen da und da ist doch jetzt alles gut und da gibt es doch nichts zu kritisieren. Also das, das haben wir zum Beispiel dann auch äh, oft auf Gastspielen, wenn wir in alten Bundesländern dann waren, gehört was? Es ist doch jetzt alles, Sie haben doch jetzt alles. Was, was wollen Sie denn noch? Warum spielen Sie überhaupt noch Kabarett? Aber dort gab es ja auch Kabaretts, die, natürlich. die haben natürlich dann auch ähm, gesehen, dass da bei Ihnen wahrscheinlich auch nicht alles in Ordnung war, also ja. im Westen. Natürlich. Ähm, ja, aber es ging ja darum, dass wir als Ostler äh, uns jetzt nicht erheben dürfen und über Zustände, die uns im Westen vielleicht nicht gefallen, äh, uns kritisch äußern. Da, also das war am Anfang nicht gewünscht. Hat sich das auch so kontinuierlich dann erst entwickelt? Weil jetzt ist natürlich schon das gesamtdeutsche ein Thema, was, ja, was passiert, ja. ist ja schon noch ein sehr starker Fokus auch noch auf was dann in Dresden passiert und in Sachsen, was natürlich jedes Kabarett wahrscheinlich in ganz ja, Deutschland so macht, dass die natürlich. lokalen Themen natürlich auch vorkommen. Mhm. Aber es ist natürlich schon auch Bundespolitik, die jetzt... Ja, wir, wie gesagt, die herkules hat sich eben auch schon zu DDR-Zeiten, wir haben uns immer schon stärker auf, auf die, die größeren Themen gelegt. Wir sind nicht so sehr regional. Natürlich kommt das auch vor, aber das ist nicht unser Fokus. Haben Sie den Eindruck, dass, es jetzt, dass jetzt anders aufs Kabarett geschaut wird, als jetzt noch zu DDR-Zeiten, sowohl vom Publikum als vielleicht auch von der Politik? Dass man jetzt sagt, ja, die, die machen da so ein bisschen Spaß und da gehen wir mal hin und dann haben wir einen lustigen Abend, aber es hat jetzt erstmal nichts so direkt mit unserer Lebenswirklichkeit zu tun oder glauben sie das ist eigentlich unverändert geblieben nee das hat sich schon, das hat sich schon sehr verändert weil äh, die politik ist äh, sicherlich heute zum großen teil entspannter weil ich meine was soll sein wir, wir stehen auf der bühne machen unsere unsere politischen anspielungen das mag dann demjenigen äh, politiker der unten sitzt vielleicht im moment unangenehm sein aber äh, es beeinflusst ja nicht wirklich seine seine politische arbeit zu DDR-Zeiten war waren da die Ängste der Funktionäre schon größer. Das ist ganz klar. Haben die da auch stärker aufs Kabarett geguckt? Oder haben Sie Eindruck, dass die Politik da jetzt schon, oder die Politiker zumindest, ja, die Lokalpolitiker natürlich. dann auch nochmal gucken, was macht die Herkules-Koll jetzt zu dem und dem Thema? Ja, die Lokalpolitiker hier von Dresden, die wissen schon, was wir machen, aber die sehen das entspannt und also da gibt es da eher, wenn man sich mal trifft auf irgendwelche Empfängen oder so, dann gibt es sicherlich mal die, der Austausch zwischen, zwischen unserem künstlerischen Leiter und irgendeinem Politiker, wo dann gesagt wird, wir sind ja, wir mögen das ja nicht immer so, was sie so sagen, aber naja, das ist eben dann Kunst. Und ja. Aber das ist heute schon wirklich natürlich viel entspannter, weil, wie ich schon sagte, auch die Angst hätten die DDR-Funktionäre auch nicht haben müssen. Aber das war einfach, die Unsicherheit damals war, der Funktionär war viel größer. Wünscht man sich denn manchmal, dass dann vielleicht auch mal gesagt wird, ja, das, was Herkules Kavendagis am Abend wieder gemacht hat, ist ja unerhört und äh, das können die doch. Einfach. Das passiert aber. Okay. Und das passiert auch am Abend. Und, und das, ist für, das ist eigentlich, glaube ich, der größte Unterschied zu DDR-Zeiten. War, äh, konnte man sich im Prinzip sicher sein, mit dem Publikum äh, auf einer Wellenlinie zu liegen. Egal, ob das, ob das der Professor war, ob das der Arbeiter am Band war, ob das die Lehrerin war, ob es die Hausfrau war, ob es die Omi war. Uns, uns hat praktisch vereint äh, die Kritik am System. Das ist heute überhaupt nicht mehr so. Heute hat man zwar... Äh, wir haben glücklicherweise den vollen Saal, aber die unterschiedlichsten Leute drin, ostdeutsche, westdeutsche, saturierte Leute, äh, Leute, die, die, ich will nicht sagen am Rande der Gesellschaft leben, aber die täglich um ihre Existenz kämpfen müssen. Und da kann man sich nicht mehr sicher sein, dass man mit dem Thema, was man oben auf der Bühne verhandelt, alle 230 Leute im Saal gleichermaßen erreicht. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, die wir heute als Kabarett haben. Wir möchten gern unsere Meinung zu den Dingen äußern, versuchen das aber sozusagen kulinarisch zu verpacken mit Musik, mit Sp Spiel, mit Spielszenen, damit selbst derjenige, der dann unten sitzt und sagt, diese Meinung teile ich überhaupt nicht, trotzdem, sagen wir mal, seine künstlerische Freude dran hat und sagt, aber wie sie es gemacht haben, finde ich gut. Deshalb kann ich mich mit diesen Meinungen auseinandersetzen. Also es findet heute Demokratie statt im Saal. Man kann natürlich damit auch ein bisschen spielen. Also jetzt in dem Programm, was jetzt gerade lief, ähm, können wir vielleicht auch mal den Titel sagen, mhm. morgen war es schöner. Ja. Da spielt man ja auch so ein bisschen mit ähm, Ja, die Leute in der ersten Reihe, die dann quasi in der Kapitalismusnummer quasi den den Platz an der Sonne zugewiesen bekommen haben und die ja. innen sitzen waren dann die Hartz IV. Da, genau. da kann man dann so ein bisschen mhm. dann auch die Rollen im Publikum dann damit verteilen. Genau. Mhm. Spüren Sie auch so ein bisschen so den Gegenwind von dieser ganzen Comedy Szene, die jetzt so aufgekommen ist in den letzten Jahren, dass man das mhm. vielleicht auch sogar gleichsetzt, was Kabarett ist und sagt, ja, die machen ja auch Spaß, oder beziehungsweise auch andersrum sagt, ja, Comedy ist ja jetzt auch schon zum Teil Kabarett geworden und politisch. Ja, also ich persönlich würde die Grenze sowieso nicht so hart ziehen mhm. zwischen Kabarett und Comedy, weil es gibt so viele unterschiedliche Formen, wie man sich auf der Bühne ausdrücken kann. Es gibt Leute, die stehen auf der Bühne, zwei Stunden lang sprechen in Text, äh, also wegen Volker Pispers oder, mhm. oder so, die, den sie selber geschrieben haben, den sie an den Mann bringen wollen. Da wird nie gesungen, da wird keine Figur gespielt, da wird, äh, so, er ist als Person mit seinen Gedanken äh, präsent bis die ganze Spannbreite über, über Einzelkabarettisten, die Figuren spielen, über Ensembles, die in unterschiedlichsten künstlerischen Formen arbeiten, bis hin zu Leuten, die wirklich Comedy machen, wo einfach nur Späße gemacht werden, wo Politik gar keine Rolle spielt. Aber das ist ja eine riesen Bandbreite. Und ich finde, wir mit der Herkules-Kolli, wir bewegen uns in, in so einer Spanne zwischen politischer Aussage und, und Sp Spaß und Spielszenen, musikalischer Umsetzung. Also ich würde gar keine so eine scharfe Grenze ziehen. Was würden Sie denn sagen, ist heutzutage denn Kabarett? Also was muss Kabarett sein, damit man es Kabarett nennt? Also das, das einzige Den einzigen Anspruch... Den ich glaube, den man an Kabarett haben sollte, ist, dass Kabarett eine Haltung haben muss. Also man muss schon als Einzelkabarettist oder als Gruppe eine bestimmte Haltung vertreten zu, einem, zu politischen Themen, sich äußern, das ist für mich schon Kabarett. Und das auch über einen längeren Zeitraum Zwingend. hinweg. Dass das jetzt auch sich nicht ständig ändert, die Meinung dazu, sondern so wie es, sondern dass man wirklich diese Meinung dann auch über längere Zeit trägt. Ja, das, das hängt ja, das hängt ja immer von der, von der Thematik ab. Wir sind ja alles oder die Haltung, politisch man. denkende Menschen. Das heißt ja nicht, dass man eine einmal gefasste Meinung ein Leben lang vor sich herträgt trägt. Äh, ich meine, wir entwickeln uns alle, wir sind ja. alle, alle denkende Menschen und, und die Probleme verändern sich ja auch teilweise oder sie werden, komplexer oder so. Also mir geht es eigentlich nur darum, dass man, dass man Stellung bezieht, dass man eine Haltung hat zu einem bestimmten, zu bestimmten Problemen. Und selbst wenn es die Haltung ist, dass ich sage, ich habe jetzt keine einfache Antwort auf diese Frage. Auch das ist ja eine Haltung. Müssen sich Gedanken machen um den Kabarettnachwuchs hier in der Herkuleskeule. Ich weiß nicht, wie groß ist das Ensemble, das jetzt hier die verschiedenen Stücke äh, gerade spielt. Wir sind, wir sind sechs Kabarettisten, spielende Kabarettisten, als ganze Ensemble sind 19 Leute, da gehört aber auch äh, Vorderhaus dazu, ähm, das Bistro gehört mit dazu, Sekretärin, Geschäftsführer und so, gehört alles mit dazu, Abenddienstleiter. Spielende Leute sind wir sechs. Nö, wir müssen uns keine Sorgen um den Nachwuchs. Einen haben Sie ja heute schon gesehen, mhm. jüngeren Kollegen. Äh, dann haben wir in einem anderen Programm noch eine jüngere Kollegin, die als Gast im Moment noch hier arbeitet. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Weil wir, äh, praktisch unsere Altersstruktur läuft ja, äh, wie gesagt, von, von dem jungen Kollegen, der 30 ist, über meine Generation. Wir sind noch äh, zwei Kollegen, die so um die 50 sind. Dann haben wir ein paar Kollegen, die sind äh, um die 60, also den normalen Altersdurchschnitt der Bevölkerung bilden wir ab. Wie wird man denn heute Kabarettist? Ähm, Gibt es da auch den Weg über lokale Kleinkunstgruppen? Gibt es auch, aber heute das ist, muss man nicht mehr unbedingt. Zu DDR-Zeiten musste man zwingend eine Ausbildung machen. Also auch als ich dann hier letztendlich als Kabarettistin mich beworben habe, musste ich nochmal eine sogenannte Schauspielausbildung machen. Das war einfach zu DDR-Zeiten so. Es wurde gewünscht, dass man einen Abschluss vorweisen kann, damit man sich gewisses Handwerk an, aneignet, was ja gar nicht so schlecht ist. Ja. Äh, und das habe ich dann eben gemacht. Ich habe mich hier an der Herkuleskeule beworben, habe hier vorgespielt, bin angenommen worden und habe dann in diesen ersten Jahren, in denen ich hier an der Herkuleskeule als Elevin gespielt habe, das ist, sowas gibt es ja am Theater, habe ich parallel dazu ein Fernstudium an der Schauspielschule Leipzig gemacht. Berlin, Berlin, Berlin. Ich wollte es gerne Leipzig machen, aber äh, dann hat es in Berlin geklappt und da habe ich es in Berlin gemacht. Das ist dann aufgenommen worden, da hat es dann... Da hat es geklappt, geklappt, ja, weil da, äh, das war ja praktisch gekoppelt an an meine Tätigkeiten an der Herkuleskeule. Und da habe ich dann dieses Schauspielstudium gemacht. Jetzt können wir zum Abschluss vielleicht nochmal ein bisschen drüber sprechen oder ähm, was Sie jetzt gerade aktuell so spielen, wo man Sie sehen kann. Also Sie haben schon gesagt, Sie sind in vier... Äh, Inszenierungen oder vier mhm. Stücken hier gerade an der Herkuleskeule, haben aber auch noch Soloprogramm. Mhm. Und ich habe gesehen, Sie haben auch äh, mal an der Staatsoperette, waren Sie auch mal aktiv. Äh, ja. Was ist denn jetzt gerade <lacht> davon noch alles aktuell? Ja, äh, Staatsoperette ist leider nicht mehr aktuell. Das war aber ein schöner äh, Abstecher eben ans, ans Gesangstheater, was ich mir immer schon mal gewünscht hatte die Staatsoperette hier in Dresden, der Intendant, nachdem er mich ein paar Mal hier schon in Inszenierung der Herkuleskeule gesehen hat und eben auch gesehen hat, dass ich musikalisch ganz gut dabei bin, hat dann gesagt, du musst unbedingt bei mir an meinem Theater mal was machen und da habe ich dann im Graf von Luxemburg gibt es im dritten Akt die in der Operette gibt es ja immer im dritten Akt die komische Figur und das war die komische Fürstin, die eigentlich eine sehr, sehr kleine Rolle ist und die durfte ich mir komplett für mich umgestalten. Ich habe dort also praktisch eine kabarettistische Nummer für mich draus gebaut. Und zwar habe ich da eine Russin gespielt, die im Kaufrausch nach Deutschland kommt, um dann ihren Fürsten hier zu heiraten. Die wird benötigt, damit sich das Liebespaar in Graf von Luxemburg auch finden kann und nicht an die falschen Leute verheiratet wird. so Und da äh, durfte ich aus dieser etwas kleinen Rolle eine richtig schöne große Nummer machen mit Ballett, mit Chor und äh, habe mir ein großes Medley äh, zusammen erarbeitet mit dem Autoren. Und da muss ich dazu sagen, der Autor ist gleichzeitig mein Mann ist nämlich der Wolfgang Schaller, der Intendant und künstlerische Leiter der Herkuleskeule. Der auch viele der Inszenierungen schreibt oder auf einmal zu alle. Also der, der alle Inszenierungen der Herkuleskeule betreut und natürlich ganz, ganz viele Texte schreibt und die Programme zusammenbaut. Und, und auch mit, über Jahre hinweg. Also genau, genau. Der ist schon sehr, sehr viele Jahre Künstlerischer Leiter hier an der Herkuleskeule. Und da durfte ich mir also sozusagen an der Operette so eine richtig schöne Zehn-Minuten-Nummer da zusammenbauen. Und das hat mir natürlich große Freude gemacht, dass man das Musika Musikalische so extrem machen kann, wie es eben an der Operette möglich ist, mit Orchester, mit Chor und Ballett. Und gleichzeitig war das natürlich eine kabarettistisch angekippte Figur. Und das war ein sehr großer Spaß, glaube ich, für alle Beteiligten. Aber es war ein Ausflug mal. Und gleichzeitig Kameraden. haben sie auch noch das Soloprogramm, wo sie wirklich auch viel selber Musik ja, und oder das, musikalisch darbieten. Das war natürlich eben dann äh, noch mein anderer Wunsch, den ich mir erfüllen konnte. 2004 habe ich mein erstes Soloprogramm gemacht, der letzte Schrei und jetzt 2000. 13 das zweite Soloprogramm Alarmstufe Blond und da kann ich natürlich äh, habe ich mir ganz die unterschiedlichsten musikalischen Genres vorgenommen also von der Oper über Rap über Chanson über Rock, Pop, Jazz äh, alles mögliche habe ich mir da dann spiele ich auch äh, ganz viele verschiedene Figuren. Ich spiele also Daniela Katzenberger, ich spiele die alternde Marilyn Monroe. War auch ein großer Wunsch von mir, mal praktisch mal hinter solche Fassaden zu gucken. Ja, diese schönen Blondinen, was passiert, wenn die älter sind, wenn sie ihre schönen Form verlieren. Also... So. Und das kann, sowas man kann, man, sowas kann man mit dem Soloprogramm alles mal schön. Und das bearbeiten. kann man jetzt auch noch sehen. Also die, Sen die Sendung, wenn die zu dem Zeitpunkt rauskommt, wo ich denke, dann ist das ja noch 2014, die kann man aber dann auch 2015 ja. ja. Sehen. Äh, mein erstes Soloprogramm habe ich acht Jahre gespielt. Ich hoffe, dieses Soloprogramm werde ich ähnlich lange spielen. <lacht> und gleichzeitig natürlich auch noch hier die verschiedenen Inszenierungen. Und dann bin ich hier in den unterschiedlichsten Ensembleprogrammen dabei, die auch, die, das gefällt mir auch besonders gut an unserer Herkuleskeule, dass unsere Ensembleprogramme auch sehr unterschiedlich strukturiert sind. Also was Sie heute Abend gesehen haben, ist Morgen war es schöner, ist eben diese schöne Konstellation, mein etwas älterer Kollege, ich als mittelalte Frau, der junge Kollege, äh, da prallen ja wirklich auch die unterschiedlichsten Erfahrungen auch wirklich, aufeinander. Schön, ja. Und damit, das war auch Konzept und damit wird ja auch gespielt. Äh, dann bin ich in einem anderen Programm drin, das nennt sich Gallensteins Lager, da gehen wir sehr stark auf unsere Mediengesellschaft ein und auf die Verblödung, die in unserer Spaßgesellschaft stattfindet, und da greifen wir auch damit unter zu sehr ähm, extremen Mitteln. Also, ich spiele, sind die von Marzahn. Dann haben wir eine, eine Hitlerparodie drin äh, mit einer Hitlerpuppe. puppe und ach, Nina Hagen-Parodie ist, weil mein Kollege spielt einen wunderbaren Charlie Chaplin-Parodie. Parodie bedeutet bei uns im Kabarett natürlich immer belegt mit, mit neuen Texten. Ne? Man benutzt also eine Figur und transportiert den Inhalt, den man gerne sagen möchte. Wie lange läuft denn so ein Stück oder so eine Inszenierung in der Regel, bevor es dann vielleicht auch verändert oder ausgetauscht wird? Unsere Inszenierungen laufen eigentlich alle mindestens drei Jahre. Wir haben Inszenierungen, zum Beispiel gibt es für uns so ein Kultprogramm Leise Flehen meine Glieder, wo, wo drei Kabarettisten, drei Rentner spielen im Prinzip, die über ihr Leben sinnieren, über die Zeitläufte, die sie da alle so erlebt haben. Das spielen die Kollegen schon seit sieben Jahren. Dann gibt es, da haben sie ungefähr schon 800 Vorstellungen gespielt davon. Dann gibt es das Programm Kaffee Sachsen, da haben wir uns mal sehr auf Sächsische gelegt. Ja, da haben wir uns mal sehr auf Sächsische gelegt. Das spielen wir seit über zehn Jahren mit Riesenerfolg, also das ist ganz unterschiedlich, aber sagen wir mal, so normal ist es, dass Programme zwei bis drei Jahre laufen. Das bedeutet, dass die Programme ungefähr 200 bis 300 Mal gespielt werden. Das heißt, werden die dann auch noch angepasst, während die gespielt werden? Ja, natürlich, na ja, immer. Also, das ist natürlich auch ein bisschen äh, unsere Ehre, dass äh, unsere Programme immer aktuell sind. Also, wir versuchen ganz aktuell auf die Dinge zu reagieren, die gerade so im Schwange sind. Das machen wir schon. Und sind auch immer ausverkauft. Also wir haben es heute Abend wieder gesehen. Dass Sagen wir mal, immer ist vielleicht übertrieben, aber jetzt es ist immer. Und das ist, ein, da freuen wir uns sehr drüber, weil wir spielen ja täglich. Und jetzt gerade in der Weihnachtszeit haben Sie gesagt, es ist auch immer gut besucht. Ähm, aber die ganzen Programme spielen natürlich auch 2015 weiter. Also, mhm. wer mal in Dresden ist oder vielleicht auch extra deswegen kommt, kann natürlich unbedingt. noch da, äh, da sind wir, Da sind wir auch sehr stolz drauf, äh, dass ganz, ganz viele Touristen sagen, wenn wir nach Dresden fahren, wir müssen unbedingt in die Semperoper und unbedingt in die Herkuleskolle. Also meine Eltern waren, äh, waren schon öfter bei Ihnen mhm. zu Gast und ich bin das erste Mal dabei, also hat mir wirklich mhm. sehr gut gefallen. Und wie gesagt, meine Empfehlung, wirklich mal hier ist, gerne vorbeikommen. Gut, das wären eigentlich so meine Fragen gewesen. Ich habe sie mhm. jetzt mal, nochmal durchgeguckt. Ähm, eigentlich alles mal so angerissen, beziehungsweise auch Tiefe besprochen. Ich habe hier noch ein Zitat gefunden vom Spiegel, äh, 14, 1977. <lacht> also, da ging es auch noch mal um den Vergleich Leihen kabarett Berufskabarett. Da mhm. ähm, hat der Spiegel geschrieben, ähm, also dem war das auch bekannt und das Thema Kabarett in DDR war auch schon Thema. Dem Proleten kann man, anders als dem Berufskomiker, nicht mit der Zwangsbewährung in der Produktion drohen. Da ist der <lacht> ja schließlich schon. Genau, genau, genau. <lacht> ja, also vielen Dank, Birgit Schaller, für dieses nette Gespräch und für die Gastfreundschaft hier in der Herkuleskeule. Danke. Man sieht sich wieder hier in der Herkuleskeule, hoffentlich. Ja. Und ihr hoffentlich auch. Mhm. Und wir hören uns wieder in drei Wochen mit der nächsten Sendung. Bis dahin wünschen wir euch einen guten Rutsch, denn das erscheint noch 2014. Genau, einen guten Rutsch. Und äh, bis in drei Wochen. Tschüss. Tschüss.